Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch, wie ihr aus Grünkohl richtig leckeres winterliches Pesto machen könnt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut zu. Das ist dann also das winterliche Pesto. So sieht's aus. Ich habe am Ende noch ein bisschen mit Parmesankäse drüber gearbeitet. Wie ihr den machen könnt, seht ihr in einem anderen Video. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Und ihr kriegt aus der Menge ungefähr so ein größeres Haushaltseinwegglas. Das solltet ihr damit auf jeden Fall hinbekommen. So, und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, hier unten drunter seht ihr das alles. Ihr könnt mir sonst aber auch gerne Rückfragen stellen. Dann schreibt mir eine E-Mail an. Markus dann war es das für heute. Bei mir gibt es jetzt gleich Spaghetti mit leckerem Winterpesto und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!